und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind wieder vor der Haustür unterwegs eigentlich, aber haben richtig Glück. Also ich meine, die beiden haben auch recherchiert, aber auf jeden Fall sind wir durch den Nebel durchgebrochen. Zwischenzeitlich sah es mal nicht ganz so aus. Wir haben euch aber ja. auch die Auffahrt ein bisschen mitgenommen. Könnt ihr euch anschauen, was wir schon durchlitten haben. Die Petra ja. hat sie ja relativ ernst genommen und hat sie ja gleich nach der zweiten Kurve schon die Jacken erzogen. ist da mit <lacht> kurzen Leib im Newege gewesen, wo es rausgeschrieben hat. als ich war doch war sehr mutig. <lacht> ähm, bei uns schaut das wie beim Meer eigentlich. Man meint man kann da hüpfen, Hupfen kann ja mhm. tiefen Dachen. Ah. Ja, schneller Abstieg Und nee, da ja, ist es richtig warm, Gott sei Dank Und Kein Wind, wir haben das schon Angst gehabt, dass der Wind den Nebel auf verschiebt. Ja, Für uns sind es jetzt noch so 300 Höhenmeter, schätze ich 300, hm. muss sein Ja, wie ihr seht, ist alles ordentlich angefroren, hier noch unterm Nebel Und jetzt bin ich dann auch schon gespannt, ob es oben schon so richtig warm ist Ausgeschaut hat es auf jeden Fall gut auf der Webcam Wir haben ihn ja schon letztes Mal besprochen, den Christbaum, aber diesmal passt es noch besser, weil hier unten noch alles im Nebel ist und dementsprechend eben angefroren und heute ist sogar die große Kamera mit am Start. Und auch für allen, denen das Video ein bisschen bekannt vorkommt, es ist zwar ein Berg, den wir erst vor kurzem schon gemacht haben, aber zum einen ist diesmal die Wiki von Anfang an mit dabei und zum anderen sind wir nochmal mit anderen Kameras unterwegs, also schaut mal, was wir so zaubern können. Leicht ja, nebelig. Seht ihr das? Noch ist es nebelig, aber schon viel blauer. Es wird. So, bei uns wird wieder fotografiert. Aber schaut euch mal an, wie das aussieht. Wie da oben jetzt die Sonne rein scheint und alles noch so richtig reifig ist. Ich weiß nicht, du das Komplett so, gefroren. Moment, Zoom. Ja, da seht ihr jetzt, wie der Nebel drin hängt, aber wir haben Glück, wir sind tatsächlich drüber und das heißt, der Gipfel ist dann auf alle Fälle über dem Nebel. Juhu! Laufen ist stellenweise echt schwer. Es geht. Ja, hier geht jetzt gerade. Aber stellenweise ist es schon schwer. Die Vicky ist schon so gut wie da. Die schiebt gerade noch die letzten Meter zum Kreuz hoch. Jetzt kommt sie gerade, ja, das ist echt ein cooler Gipfel. Ja, wir sind am Gipfel oben und bei uns ist jetzt wieder Jausenzeit angebrochen. Käse, Wurst <lacht> und äh, Brezen. Was hast du halt mit? Käse, Wurst und der Bret. Also Käsewurst. Nein, ich mag es so wie es ist. Was gibt es bei euch? Rügenwalter Mettwurst. Oh. Mega. Saugald ist, <lacht> <lacht> ist von Hofer. Und das genießen wir während dieser erträglichen Aussicht. Cause you can't keep it when I fall. Yeah, when I fall. Die müssen aber die andere Richtung, das ist schon schlimm für mich. Ja. Der Nebel hat uns zurück. Aber auch schon tut es hier schon wirklich episch mit den gefrorenen Bäumen und ja, es schneit jetzt auch ganz leicht. Schon irre. Wirklich kontrolliert gerade was sie so fabriziert hat. Und bist du zufrieden? Ja, ich schon. Aber was der Chef dazu sagt, da fragen wir gleich. So. Hüfinge, selber so, stufen niedriger. Wie bist du mehr? Guck der Hüf. Ah, schaut geil aus. Super. Ja, ich sehe es dann auf die Social Media Plattformen. Ja, genau. Dank Ricky habe immer einen perfekten Fotografen dabei und dann Kalina perfekte Filmerin. Vermutlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt uns auch auf Instagram, Facebook, TikTok und wo sind wir noch überall? YouTube. Ja, YouTube folgen wir uns ja wahrscheinlich schon. Ah, ja, und ähm, Podcast. Ja, <lacht> Form, folge. Podcast, ne? ich kenne es ja nicht. Vicky macht Podcasts ah, du, du machst, machst die Porncasts mach aber das, Martins Porncasts links gibt's nicht. <lacht> Nein, <lacht> kommt noch wieder <mit> Zensurbeakon. <lacht> <lacht> Just one. Ja, kurze Transferstrecke für uns, was werden es sein, 200 Höhenmeter in Summe, ja, mit dem Hochfahren. Achso, ja, so ja, Und dann geht es in den nächsten Fällen. jetzt noch ein bisschen auf und nieder und dann sind wir auch wieder zu hause wir hoffen das hat euch gefallen lasst uns gerne einen Daumen nach oben da heute ist bei uns erster advent wenn das video kommt allerdings wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wie nur der erste auf jeden fall wünschen wir euch natürlich auch eine tolle advent und weihnachtszeit ja war cool ein tag zwei erlebnisse oben sonne pur unten nebel und teilweise schneefall echt crazy aber ja, Weil du bist total ruhiger im Neolob im Wald, das also war echt voll fein. Und so soll es sein, glaube ich. Mhm. Also alles entspannt, Leute getroffen, schon richtig so. <lacht> ja, Bis Zeit. zum nächsten Mal dann. <lacht> Tschüss. Ciao.